Hi und willkommen. Mein Name ist Andy Röpel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of peria die Definitive Edition. Sylf, so ist der Windgeist, der mir letzte Folge nicht eingefallen ist, ja. Und den Wasser, Efrid, Feuer, Gnome, Erde und Sylf, Wind. So, ähm, ja, in der letzten Folge haben wir und den ähm, geboren, irgendwie, ne, aus dem äh, himmelsblauen wie auch immer das irgendwann mal hieß. Äh, dieser Kristall, den äh, Dings hinterlassen hat. Belios Und ja. Ähm, wie auf der Oberfläche geht es gerade ein bisschen ab. Weil ja irgendjemand hat auf die zaude Mist gebaut. Und jetzt ist hier wieder alles drunter und drüber. Monster kommen aus dem Himmel geschossen. Und Baul hat uns irgendwie gesagt, dass Nordopolika angegriffen wird. Also gehen wir mal dahin äh, Machen wir da mal von hier aus, wenn es geht. Äh, hier. Das ist nicht polika Okay, vielleicht kann ich mich nicht ein nähern oder so. Keine Ahnung. Bin ich bin im letzten Moment noch abgerutscht. Keine Ahnung. So, Nordopolika. Ähm. Okay. Bist du denn? Das sind diese Viecher, die aus dem Himmel geflogen sind. Genau ja, ne, irgendwie sieht das so ein bisschen aus. Stimmt, Stimmt das sieht aus wie so ein Boss, den wir mal bekämpft haben. Tagesanbrecher, Nachtanbrecher. Ja, die haben Bosswerte. Ja, okay. mal. Naja, ah irgendwie, das, dieser Boss, den wir bekämpfen werden, glaube ich, auch immer so zwischen man Der konnte glaube ich auch irgendwie das Wetter irgendwie oder Tageszeit halt irgendwie manipulieren. Immer Nacht. damals konnte man ja auch irgendwie, weiß nicht. In der Wüste. Oh cool. Sollen wir glaube ich angewöhnt mit repeat hier aufzuklauen. Da bestimmt jetzt hier uns nähern. so dem ende nähern und wahrscheinlich dann auch zu so endgame sachen bekommen irgendwann mal so, ich habe jetzt gedacht als wir napräder schützen müssen dass wir jetzt nur gegen so ein paar random kämpfen müssen da lag ich wohl falsch wir müssen ja gegen bosse kämpfen gegen zwei stück so, das war jetzt hat also was, so, was habe ich hier für eine krankheit gerade ah, weiß nicht genau was da für ein start war was er gemacht hat aber oh mein gott niemand schiff was wenn jemand hat den geheilt auf grüne zahlen sieht auch Feuer, okay, da schon wieder wasser Das war gerade hier pumpt, wollte schon sagen. Ja, und dann direkt. Äh. Äh, äh. Ja. Ich habe meine Combo. Aber ja. ich mag das. Also nein, der Zauber bringt irgendwie nicht so fett. Als wenn du normal hier so angreifst. was ich heil dich. Meine normalen Angefeilen, den, was? So, ich aber nicht. Ich mache euch um den, ich war den jetzt irgendwie nicht so mitbekommen. Was ist denn meine Waffe für einen? Das kein Attribut. Was? Hart magisch. Hat nichts nichts damit zu tun, ne? Das hat einfach nur, weil ich so ein so da machen au, au, au, au, au, au, Okay, okay, ist gut. Oh. Hilfe. machen wir das immer funktioniert ne? ja jedes hey, mal wenn es überall einsetzen ne? irgendwas kommt immer dazwischen und sich dann einer an hey das gibt es nicht immer wenn ich mal überall mit einsetzen ne? der gegner macht dann immer irgendwas der gegner macht dann jedes mal irgendwas um mich irgendwie davon abzuhalten, was zu machen über -Limit. Ich wollte meine gerade einsetzen, aber wenn oh, ich die ganze Zeit angegriffen, konnte gar nichts machen. Das ist doch einfach nicht mehr. Ein über die nie was gerissen Spiel. Ja, wenn ich vier einsetzen dann bin ich war Wenn ich und also was, was, was. Das ich habe nie so ein schlechtes Überlimit und irgendwie jetzt aufspielen. Ich ja, kriege dann niemand auf der Reihe. So. Okay, mal, kannst du trauen. Ich, ich mit der Rakete weg. Man hat schon gesehen hier. Au. Auf, glaub, das war prettiger, ich glaube. Wir sind so gepumpt. kann ich jetzt angreifen, ja. Mach jetzt mal einfach, wenn es geht. Man wahrscheinlich irgendeine eine Fähigkeit oder so. Die hat davon abhält irgendwie. Hey was nicht was für eine krankheit ist das rote kreuz hat sorgt dafür dass ich keine arzt einsetzen kann aber was ist das ja, mach mal einen von dem platz ey. ich stehe gerade erst auf dann werde ich schon wieder haben ja, schon wieder was manchmal gar keine kontrolle über irgendwas hier hm. Ganz wissen wir halt hier mit optionalen Bossen so aussehen. Der ja, absolute Horror wahrscheinlich. So, Na ja, gerade laufen ihn los. Ja. Darauf gibt sie weg. Er verletzt, braucht sie. Ist da halt keine TP. Jetzt also, wollen wir noch. Das wir brauchen nimmt an. Ne? Wenn es so richtig unfair ist, ne, wenn die Gegner überall im End sind, ne. Die Angriffe jucken die nicht mehr. aber Wenn ich im Überlimit bin, dann habe ich gedacht, das Gefühl, bringt springe gar nichts. Okay, Patti war gerade im Überlimit, was? Wie. So. So, ja, guck mal mal wieder ja. wie er abläuft. Ah, komm mal her. Ich will mal mit jemand anderem einsetzen. Ich glaube von Repeat haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Ja, wird nicht reichen. Da mochte ich doch schon eher so in Keltos Races und äh, seria und Co. Ehrlich, ja, ein AP ich meine die wurden zwar langweilig weil du die so oft eingesetzt hast aber ja wenigstens funktioniert die meiste zeit ich bin mir sicher ja ja jeder kennt ihn Wir sind so alle auf dem gleichen stufe jetzt gleichen erfahrungspunkt und so nicht sehr gut das ist noch mal so ein kampf bestimmt ne? Ja, so einfach geht's. Ich war Rita im Team Gab. Den kenne ich so noch. Was? We can't get a little bit more than a little so, die Bedrohung durch den Adelphagos. es mm -hmm. Ja, hast gesehen, wie viele da rumgeflogen sind? Ja, mich die gesehen, wie viele da ich Mal kurz hier gucken. 53 Prozent erste. Das ist so ausbrecher. Das ist das, wie ich dafür bekämpft haben damals, ne? Also hat Pharaoh späteren Ereignisse vorschadowt oder was? so wie ich das verstehe ne? So vorschattet man Sachen, glaube ich so cool ähm, ja lass mal ausruhen hier kann ich eigentlich jetzt hier wieder neue sachen erstellen was ist mit dir eigentlich 250 alte stunde das ist auch voll viel das haben wir jetzt ich verdiene so kann ich neue sachen herstellen so nee, sieht nicht so aus, ich kann noch Sachen herstellen, aber ich weiß nicht, wo ich die Sachen kriege Und einige Sachen kann ich herstellen, indem ich hier blaue Sterne gebe. Da müsste ich irgendwie dieses, dieses Team-Kolossium-Kampf-Dinge mehr machen. Ich ehrlich gesagt nicht so lust habe. Weil erstens ist das nicht so einfach, und zweitens würde ich dann voll überleveln, wenn ich das hier jetzt mal mache. Ich kriege so, glaube ich, was nicht 10.000 Erfahrungspunkte oder so. ich meine, so viel waren ungefähr. aber ich hatte dann jetzt so aufmachen, überlebisch ich 僕らは倒せたの3体揃えばもっと対抗できるってこと 何か違いがあるとしたら… うーん。なあ。4体 世界中のコアを精霊に変えたらいいんじゃないか je nach Kual, sei denn, muss Genau wie in Spoiler. Um sind zu besiegen, müssen die Bestias alle geopfert werden. <lacht> 相当不便な生活になるでしょうね。ボディブラスティア obwohl er ist seinen Freunden nicht verstanden dass dass und haben wir schon einige zukünftige pläne hier geschmiedet falls alles den bach untergeht ne? und es wird so oder so darauf zurückkommen ne? sonst wird das jetzt nicht erwähnt werden ne? also ja es wird so oder so zu diesem plan kommen habe ich so gefühlt. ich meine wirft einfach man wirft so weit nicht einfach in der runde und erwartet dass ja. nichts passiert daraus also. Ich たこともない immer noch zwei hm. Bar, 俺パウル。頼む。 Nordöstlichen Teil von Nordöstlich von 別極大陸っての3戦が 4度 にわたって調査隊です。そ、 Wäkianur, der revisierte Saigonima, was da hauptsächlich kommt, Renai Na. Doch, Sir Ich auch. Ich summate ihn. Sag hier, Okay. Komm okay. so oder no eben ist wieder gechillt gut nordöstlich vom tublix ja hm. jetzt irgendwie hier freigeschaltet ich nicht nordöstlich von Tublix ja äh, gibt es zwei super nordöstlich also da oben rechts irgendwo. Okay, gucken wir mal, mal. Ja egal. Ich tue jetzt ja nicht extra fischen obwohl jetzt jedes Mal, wenn ich am Aufnehmen sind sind hier so viele Sachen. Ey. So nordöstlich Tublitz ja irgendwo hier dann. Hm so Vögel. Sind das die Dinger hier? Kann ich jetzt endlich was mit den dingen machen? Jetzt sind die Dinger, oder? Warte mal, wie viele von denen habe ich gefunden? Können könnte vielleicht sogar hinkommen, Das bestimmt das, ne? Pass auf. Von gibt es irgendwie bestimmt so drei Stück noch überall, glaube ich, ich. Aber kann ich da überhaupt rein? Ich muss da irgendwie, glaube ich, mal so einen Stein kaputt machen, oder? Ich dachte, ich hatte recht. Ah. Schade. Nordöstlich von Tyblix, sie aber das ist so ihr, ne? Hm. Irgendwo hier noch mal kurz jedoch Material für die naturkur Die Substanz finden sich ausschließlich in den Reise Entlexe, die sich auf der Kristallinsel nord, die sich auf der Kristallinsel nordöstlich von ja befinden. Kristallinsel, das war vorher noch nicht hier. okay da war ja immer auf der karte aber er war vorher noch nicht hier alles klar die sind wahrscheinlich neue monster ne? Lass mal gucken mein gott ich dachte ich hatte recht mit diesen dingern das wäre das super geil gewesen wenn da irgendwie geister drin gewesen wären oder muss ja nicht die geister finden ich muss kristalle finden ne? ja, steine die ich geister schaffe ne? aber wenn ich geister erschaffe bedeutet ne? dass das tells of histeria vor allen tils Weil in den meisten Tales of spielen heißt es ja immer da gibt es diese geister ja schon ne? Da gibt es immer so legenden ja oh, die vier geister die haben vor jahrhunderten oder so in der welt irgendwie geherrscht was weiß ich was sind so nicht ich tue mich sowieso nicht so weit hineinversetzen. versetzen da wollte nicht alle jetzt auch spielen miteinander verbunden so oder ich meine, ich habe mal gehört, Tales of Vesperia soll irgendwie mit Symphonia irgendwie verbunden sein. Das war aber schon Jahre, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Also Vesperia. Ich meine, irgendwie so sowas habe ich auch mal gehört. wenn mal glaube ich noch irgendwie eins. Fantasia, Fantasia ist glaube ich auch spielt glaube ich auch in der gleichen Welt. Also eigentlich jedes spiel wo diese geister vorkommen ne? ist ja eigentlich verbunden sein mit mit äh, also symphonia von und so und dann gibt es irgendwie das terrier und natürlich die sind miteinander verbunden aber die, die scheinen mir irgendwie eine komplett andere welt noch mal zu sein wo ne? weiß man nicht vielleicht spielt das auch alles noch vor Symphonia und was weiß ich. Keine ich weiß, nicht wie die Art händeln, genau wie Final fans Da gibt es auch einige Welten, die sind miteinander verbunden. Das war irgendwie auch nicht Könnte miteinander verbunden sein, aber irgendwie sind es auch, auch nicht so. Mal gucken, ob ich irgendwie ja kochenmäßig noch am Level bin gerade Kroketten durch ich hier gerade erstellen ja bin ich noch so du bist nicht neu du bist neu wissen Skorpion ich brauche irgendein Skorpion Zeugs irgendwas glaube ich Und das ist noch ein Monster ein neues Schwerpion weil du schwer bist oder weil du ein Schwert hast Teilgeist. Ich habe so voll geile Sachen, vielleicht. Ah, oh, lass mich doch machen. Bisschen heiß. Oh. Oh. da bevor ich da reingehen und mal in zelt oder so einsetzen damit ich wieder voll geil bin, so tp mäßig weil juli und repeat dann geht es nicht so schlecht sachen das ich lasse halt immer die anderen charaktere einwechseln ob die neue sache gelernt haben äh. ah jetzt glaube ich wenn fertig irgendwie die rakete hier landet ja ne? der freibeutel warum fliegt wenn dann nicht die gegner macht keinen sinn das macht keinen sinn das kopio schwanz braucht ich für irgendeine waffe glaube ich wenn wir aber nicht sicher so aber nicht um steuern wir mal jemand anderen übrigens äh, repeat. keine ahnung so haben wir alles monstermäßig wenn ich dann möchte ich das halt noch so, vier verschiedene Monster das ist doch genug ne? so jetzt wir mal mal also was ich nicht und Zelt ein das ort war ja vorher auch noch nicht da so also, ich meine ich jetzt ja auch hundemäßig alles ne, ne. ah guck mal da oben rechts haben wir ich verstehe nicht wie immer hier alles eingenommen wird wieder ey. manchmal kümmere ich mich darum aber dann irgendwie spiele ich ein paar stunden wieder und dann schon wieder als weg Die Kristalllande lande von erl lum lumen eria lumen 中うーん、面白い。<笑> えどういうこと結晶化にバス。もう<笑><笑><笑><笑> Zagi. Ich habe das Gefühl, der macht gern Zeugs kaputt. Ganz geht Okay. dachte, der kommt schon, direkt wieder aufgeploppt. Ritter, ehrlich? Nee, Barbaren. Keine Ahnung. Barbaren dave. Was mit der Musik hier? Musik hat sich ein bisschen anders an. Aber nicht mehr so ein. Wie quietschiger. Immer als geplant, ne? Wegen dem Ort hier. Oh, oh Gott, ich hoffe mir gehen die magischen Augen nicht aus. Au. Maiss, wenn das ist macht die Magierin los? Au jetzt mal nicht, ein, ich habe irgendwelche Sachen, wichtige Sachen zum klauen. Boom. Hab ich bin angekommen, mit einsetzen Bring noch, da, so, boom. ich dachte ich kann das aneinander erkennt ich habe eine sache gar nicht belegt gerade oh, wow. ah. oh, magierin ehrlich komm kriegen die ja nicht Ah. Oh. aufstehen, ne? Ah, oh, Junge, geh weg. Herrlich. Ey, ich kann ja nicht vernünftig angreifen, ey. Ah. Oh. Oh. Aha. Oh Junge, geh doch mal weg von mir Ey, muss mich hier jedes Mal irgendjemand angreifen, wenn ich gerade auf die losgehe. gibt's doch nicht, ey. Oh, jetzt hat die schon wieder rein, halt, weil ich... Boah. Du doch einfach nicht, ey. Boah, die Gegner, will ich so von auf dem Weg gehen ja. wir jetzt einmal gesehen muss jetzt nicht noch mal sein. Ganz auch ruhig mal wieder, weiß ich nicht. Bye bye. Ja, spiele ich einmal wieder nicht Yuri, ne vor das verlangt die Gegner. Ist total, ich ich okay dann. Aber um Ananaskumi. Oh gut gegen Gruppe möchte ich noch mal kämpfen. Haben wir einmal gesehen. Da war es. Ja da lassen sowieso nur an also und so was, was eigentlich nicht schlecht ist, aber trotzdem. ist nicht so wichtig aus die sachen du bist auch ein als monster so also komm aber ich habe schon draußen gesehen limit drogen gehen wir einfach gucken was hier drin ist kämpfen wahrscheinlich den boss oder so und du bist ein neues wie ich aber ein bisschen in der luft also kann ich nichts machen deswegen mache ich mal den hier noch mal ja muss ich doch mal hier finden hey? Na, das ist putzig, ne? Wie sich die musik geändert hat nur für dieses gebiet weil sie hier so ein gebiet ist was hat jetzt ich weiß nicht, das hört jetzt nicht so anders wird das im Normalfall irgendwie passen. Aber vielleicht auch. So, ah, was gehen alle die TP aus. Ich habe leider schon alle TP-Rezepte voll gemeistert mit jedem wegen verschwindung ehrlich gesagt ich habe auch jeden eingestellt dass die volle tp einsetzen sollen also so da so wird soblieben sachen tp insekten und Schafklingen. klingen eine klinge klinge von der von den schaf noch ein neues wie ich glaube ich muss gleich magische augen noch mal kaufen mit mir langsam zu riskant so ich habe noch fünf stück also vier stück hier nach und jetzt reicht aber auch mal mit da kommen ja irgendwie weil ich so Bosse, die irgendwie aus drei vier leuten bestehen und so und ich kann die nicht analysieren ich bin gleich sowieso dann gehe ich noch mal kurz raus einkaufen wahrscheinlich weil geht doch nicht hab, warum ist der boden hier so komisch Warum verlasse ich den fußstapfen im boden du hast überhaupt keine Probleme während tp. Äh, äh, äh, ja, kommt nein. Wir haben beide daneben. Gauen, na, warum? Okay, einfach gestochen. Nochmal halt weg. Ja, vielleicht habe ich auch Glück. Ich muss nicht gegen den Boss kämpfen und um ihn irgendwie. Aber um den zu bekommen, haben wir ja auch nicht gegen den Boss gekämpft. Also, weiß, ich ah, okay, <lacht> Wieder blieben, ehrlich, da brauchen wir jetzt nicht mehr. soll also ich auch was machen, raven. Ne? Also. So. Kristall, Kristall, den brauche ich auf irgendwas. So. so. Oh Gott, nein, geh weg. Nochmal gegen so um Menschen zu kämpfen, habe ich keinen Bock drauf. So, wie was mal so ein heilsprechpunkt Ich habe ich auch schon gesehen. Alles kaputt machen, sehr gut. Mein Zerstörungsfahren wird befriedigt. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh. So. Warum können wir hier in Hier ist nichts. Äh. Okay, ich wollte schon sagen, platziert jetzt nicht wieder Gegner hier direkt vor meiner Nase, wo ich nicht vorbei kann. So, so. Ah, ehrlich, <lacht> jedes Mal. meinen den Bauch. Ich, meine, ich gehe vielleicht nach dem Part noch mal raus, um neue Sachen herstellen kann. Wenn wir ziemlich sicher einige Sachen, die ich hier bekomme, sind Sachen, die ich brauche. Magisches Auge, hey cool. Okay. Vielleicht muss ich noch nicht raus. Ich hier magische Augen... Was mache ich eigentlich. Wenn ich hier magische Augen klauen kann, dann brauche ich das gar nicht. Kann ich mir neu erstellen Neue Sachen herstellen, wenn ich hier... Fertig bin und ausgehen muss. Oh. Nur tp werden müssen Hier weg. Noch klau noch was. Oh, macht gar nichts im Schaden. Wir noch nicht auf den los. Den will ich noch beklauen. Okay noch äh, nee, du hast kein Dings mehr. Äh, Stein. Du hast mich versteinert nee? Da möchte ich mal über oh, danke, Äste. Wir müssen uns ja mal absprechen mit unserem Moves. Ich okay, nee, das geht so nicht. ganz nicht verarzt ob ich nach dem schon trank einen. das kostbaren Trank. Braucht auch mein Geld. Ich muss halt für die sinnlose. Abgeben, in dem ich nichts bekomme als Belohnung, das sei etwas zufrieden so, als ne? so. ja, hab da schon gedacht, dass man nicht über dieses Kristallwasser hier schwimmen. Ja, bist du neu? sagt mir, du bist nicht neu. Okay, hier sind wir warum sind die so komisch ich verstehe nicht warum wir so komisch sortiert sind ja eigentlich als letztes hier sein hier so ein typ mit so raphael dinger ich weiß ich wusste mal wie die dinge heißen ich habe es vergessen äh. na komm jetzt ja nicht so lange noch nicht bekämpft aber ja nerviger kampf ja ich werde doch irgendwie hier nach rausgehen so eher wieso Ah, sehr nett er geht schon wieder auf mich los wenn ich hey. sollte mir den kampf einfacher machen wenn, wenn die alle auf mich losgehen wenn ich auf die magiern oh, also was hier War schon von die dings gesehen na, ach. Höchste Schade, viel Schaden. Okay, haben wir die schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? da ein bisschen unspechert verliert, weil nämlich mal für zwei Schlitze einfach nur, ey. Komm schon an. Wir werden, glaube ich, herausfinden, ob wir die gesehen haben, wohl nicht. Aber ich glaube, wir gehen mal so mal in Stadt. Erstmal einsetzen noch direkt, es gibt danach, ne? Eins danach. Ich komme ja nicht auf! Äh. Äh. Oh oh ich bin nicht tot, gut. Äh. Oh, es hat auch keine dings mehr geil okay, gestorben voll gehört das schaffen wir ja ich hier. Ich muss ja so oder so glaube ich noch mal raus Mensch, schon nicht um neue sachen zu kaufen aber dann um irgendwie boah. Ich die, weiß nicht, TP oder so... auf das ist wieder. Na! Oh, Zur Überbeilung. Na, ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn du mich geheilt hättest, aber okay. Ja, das ist immer die Revitalisierung oder so. Na, oh, ja, ich hab schon wieder vergiftet, ey. Wirklich, jetzt ein Heilspeicher von in der Nähe. Ich habe jetzt auch nur gegen mich gekämpft, weil ich dich noch nicht hatte. In meinem Monster ey. so ein passender Name da haben wir doch noch nicht eingesetzt. Ich wusste es, wie sie die gerade voll putzig aus. Hey, Sorry, oh, nein, doch, so eine meine Fettes Stück. Okay, ich wollte schon sagen. So fettes Stück steht genau da vorne. Cowboy den habe ich glaube ich schon lange. Ne? Ja. Danke. Ich kenne ein bisschen salzig. Quatsch. Äh. So, sobald ich einen Speicherpunkt sehe. Ne? Äh. That... Und ich sagt mir jetzt nicht, mehr müssen wir gegen die kämpfen. Aber ich bin jetzt im Nach dwarf worship gekommen. Wir reden rüber und theoso was das Geschenker wurde? Ja, <Okay>. ich <Sie> bin え迷い でも落ち着け、カロル。でも今はこんなとこにまで来て魔物を狩ることよりもしなきゃいけないことがあるんじゃないかってそれを話したら… Ich ja, so uns gerade irgendwie in, in die Suppe. Verdammt, kriegt den jetzt so weinerlich. Aussprechen kein Heilsprecher. hey den konnte ich mir noch herstellen aber ich hatte keine sachen dafür cool glaube ich ja ich habe meine an ach ja dann habe ich gelesen dem links äh, der beschreibung beim mäßigen wir haben als x bestätigung mit angriff treffer hinzuzufügen cool also während ich die müsste einsetzt oder was ding ist aber schwächer als wenn ich jetzt habe dreck ja da, da habe ich mich weiß nicht das habe mich irgendwie weiß ich erstaunt als das gelesen habe ja das andere truhe perfekt fenster recher ein moment okay plus 1 ich wollte schon sagen extra Combo. extra kommen wir ausreichend 3 ist anders ist neu noch erstmal mit dem stärkeren dingen rum. Gut, so, da jetzt hier ein Speicherpunkt ist, werde ich hier mal kurz rausrennen und mir neue magische Augen kaufen. Gleich mal gucken, ob ich neue Sachen herstellen kann und so. Aber ja jetzt hier Zugang auf neue Materialien haben. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. In der geht es dann hier weiter in diesen Kristallhöhlen. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao,